Wenn du einen Text liest oder etwas Neues hörst, hat dein Verstand ein starkes Bedürfnis nach Ordnung und Kohärenz. In dem Moment, in dem dein Gehirn zwei widersprüchliche Ideen hat, erlebst du Stress. Dein Verstand löst dieses Problem oft, indem er die Ideen anpasst. So lange, bis sie mit den anderen Geschichten, die du für wahr hältst, konsistent werden, also vereinbar sind. Fleischesser zum Beispiel, die mit neuen Informationen darüber konfrontiert werden, wie ihr Abendessen entstanden ist, können entweder weniger Fleisch essen oder aber Strategien entwickeln, um mit der neuen Information umzugehen. Zum Beispiel die Fakten leugnen oder ein bisschen von beidem tun. Wenn zwei widersprüchliche Ideen tief in unserer Identität verwurzelt sind, kann das mentale Ungleichgewicht überwältigend werden. Und das kann unsere Gedanken beeinträchtigen. Als Ergebnis können wir sogar die absurdesten Verschwörungstheorien glauben. Um unseren Verstand beisammen zu halten, hilft es, das Phänomen der kognitiven Dissonanz zu kennen. Nach einem schweren Erdbeben in Indien verbreiteten sich Gerüchte unter den Menschen, die den Schock gespürt, aber keinen Schaden erlitten hatten, über eine noch schlimmere Katastrophe, die angeblich bevorstehen sollte. Doch es folgte keine Katastrophe. Und die Psychologen begannen sich zu fragen, warum solche Gerüchte entstanden. Es schien widersprüchlich, dass Menschen während einer schwierigen Zeit angstmachende Geschichten teilen und glauben würden. Fast 20 Jahre vergingen, bevor Leon Festinger, ein junger Psychologe, eine plausible Theorie hatte. Die Gerüchte waren nicht ängstlich machend, sondern angstrechtfertigend. Das Argument, wenn wir Angst und Sicherheit zur gleichen Zeit empfinden, erfinden wir Erklärungen, um solche widersprüchlichen Geisteszustände zu verringern. Festinger nannte dieses mentale Ungleichgewicht kognitive Dissonanz. Die kognitive Dissonanz basiert auf der Idee, dass wir, wenn zwei Ideen psychologisch nicht miteinander vereinbar sind, sie verändern und konsistent machen. Festinger untersuchte dann, ob eine kognitive Dissonanz stark genug sein kann, um an Verschwörungstheorien zu glauben, auch wenn sie widerlegt wurden. Um dies zu tun, schlossen sich Festinger und zwei Kollegen einer kleinen apokalyptischen Sekte an, die von Dorothy Martin, einer Vorstadthausfrau, geführt wurde. Martin behauptete, Nachrichten von überlegenen Wesen von einem anderen Planeten namens Clarion zu erhalten. Die Nachrichten sollten angeblich besagen, dass eine Flut die Welt am 21. Dezember 1954 zerstören würde. Die Psychologen beobachteten, dass viele Mitglieder ihre Jobs und ihre Besitztümer aufgaben, um sich auf das Ende der Welt vorzubereiten. Als der Tag kam und friedlich verging, behauptete Martin, dass die Welt verschont geblieben sei, weil die Mitglieder ihrer Sekte die Kraft des Guten verbreitet hätten. Um mit dieser Situation und der schweren kognitiven Dissonanz, die sie verursachte, umzugehen, vermuteten die Psychologen, dass die Mitglieder zwei Optionen hatten. Sie konnten entweder ihre Situation ändern und die Überzeugungen und Handlungen aufgeben, welche die Identität ihres früheren Selbst bildeten, oder sie konnten neue Überzeugungen annehmen, um in der Sekte zu bleiben und das Bild zu schützen, das sie von sich selbst gebildet hatten. Genau das ist passiert. Einige Mitglieder sahen den Tatsachen entgegen und verließen die Sekte, um ihren Verstand wieder zu erlangen, während andere Martins Geschichte glaubten, um ihre bedrohte Weltanschauung am Leben zu halten. Aus ihrer Bewertung schlossen die Psychologen, dass es drei Bedingungen für die Mitglieder besonders schwierig machte, aufzuhören. Wenn die Mitglieder tiefe Überzeugungen hatten, die für ihren Alltag relevant waren. Wenn sie Dinge getan hatten, die schwierig rückgängig zu machen waren. Und wenn sie soziale Unterstützung von anderen Gläubigen erhielten. Leon Festinger schrieb später, ein Mann mit einer Überzeugung ist schwer zu ändern. Sage ihm, dass du anderer Meinung bist und er wendet sich ab. Zeige ihm Fakten und er bezweifelt deine Quellen. Appelliere an die Logik und er sieht deinen Standpunkt nicht. Was denkst du? Hast du eine Idee, wie wir unsere Meinung und die anderer Menschen ändern können? Wenn die Vernunft auf taube Ohren stößt, kann dann vielleicht die Erfahrung den entscheidenden Ausschlag geben? Teile deine Gedanken und Erfahrungen zu kognitiver Dissonanz in den Kommentaren unten mit.